Für die Sit-Ups benötigt ihr vier Matten, zwei Hocker und Puzzleteile. Ihr legt euch auf die Matte, sodass sich der Hocker vor euren Beinen befindet. Die Füße könnt ihr zur Hilfe mit der zweiten Matte beschweren. Ziel ist es, mit Hilfe von Sit-Ups die Puzzleteile zu zwei Bildern zu vervollständigen. Dazu nehmt ihr bei jedem Sit-Up ein Puzzleteil, und setzt es auf dem Hocker an die richtige Position. Achtet darauf, dass der Kopf nie abgesetzt wird und ihr euch nicht mit den Händen nach vorn zieht. Diese bleiben am Körper. Für die leichtere Variante puzzelt ihr nur ein Puzzle. Bei der schwierigeren Stufe benötigt ihr zwei Hocker, welche links und rechts von euren Beinen aufgestellt werden. Ziel ist es, die Puzzleteile von dem einen Hocker auf den anderen zu legen, sodass sich ein Bild ergibt. Dazu hebt ihr euren Oberkörper schräg zu dem einen Hocker an, nehmt euch ein Puzzleteil, geht wieder nach unten auf die Matte und hebt den Oberkörper zu dem anderen Hocker an, um das Puzzleteil dort abzulegen.